Tanja hat eine neue Aufgabe bekommen und zwar ist sie jetzt im Verkaufsbereich tätig und kümmert sich um die Bestellungen der Kunden. Die Kunden bestellen Fertigerzeugnisse, wie zum Beispiel diesen Esstisch. Und Tanja hat zwei Aufgaben und zwar einmal die Ausgangsrechnung erstellen, die der Kunde dann bekommt, und diese Rechnung dann verbuchen, das heißt die buchhalterische Erfassung dieser Umsatzerlöse. Und in diesem Video wollen wir uns den ersten Punkt anschauen, nämlich wie erstellt Tanja die Ausgangsrechnung. Tanja hat hierzu folgende E-Mail bekommen und zwar hat sie eine... Bestellung schon telefonisch zuvor abgesprochen und das ist jetzt hier nochmal die Bestätigung per E-Mail und zwar bestellt hier ein Möbelhaus Lutz Esstische und zwar 20 Stück und die kosten also jeweils 1500 Euro netto. Und genau diesen Betrag, den wollen wir uns jetzt mal genauer angucken, denn warum verkauft denn unsere Firma diesen Esstisch für 1500 Euro netto? Wie kommt diese Firma zu diesem Betrag? Das machen die nicht einfach so, naja, stetzungsweise oder über den, über den Daumen gepeilt, halt, sondern da steckt eine Rechnung dahinter, die wir uns jetzt angucken. Ja, was relativ klar ist, unsere Firma guckt natürlich, was kostet denn jetzt die Herstellung dieses Tisches uns selber. Und da haben wir also zum Beispiel die Bretter, klar, das sind unsere Rohstoffe, die wir also für diesen Tisch verbrauchen. 500 Euro haben wir da ausgerechnet. Dann brauchen wir Hilfsstoffe, Schrauben, Lack und so weiter, 50 Euro. Dann kommen die Betriebsstoffe dazu, wie zum Beispiel Stromkosten, 20 Euro. Und dann haben wir natürlich auch Arbeiter, die bezahlt werden wollen, das heißt Arbeitskosten. Wenn ich diese Beträge hier zusammenrechne, dann komme ich auf einen Betrag von 1.250 Euro je Tisch. Das sind die gesamten Aufwendungen. Ja, Aufwendungen, den Begriff kennen wir ja schon, Aufwandskonten ähm, und so weiter. Und das nennen wir auch Selbstkosten, also die Kosten, die ich selbst aufwenden muss, um diesen Tisch zu herzustellen. So, jetzt stellt sich aber eine Frage, denn wir wollen ja nicht 1.250 für diesen Tisch haben, sondern satte 1.500 Euro. Das ist hier ein kleiner Unterschied. Und jetzt kannst du dir natürlich überlegen und auch denken, warum wir denn jetzt 1.500, also mehr verlangen, als die Selbstkosten betragen. Zurück zur eigentlichen Aufgabe von Tanja, nämlich die Erstellung der Ausgangsrechnung für diese Bestellung hier. Wir erstellen eine Ausgangsrechnung natürlich nicht von Grund auf bei jeder Bestellung, sondern wir verwenden Vorlagen, wir verwenden Formulare, Dokumentvorlagen, die im Rechner gespeichert sind und tragen dann nur die Daten ein, die dann spezifisch für diese Bestellung sind. Das heißt, der Briefkopf zum Beispiel oder unsere Unternehmensdaten, die Bankverbindung, die verändern sich ja nicht, die sind schon eingespeichert. So, und da du ja schon eine Rechnung kennst, geht das, denke ich, hier ganz fix und man sieht hier schon, was hier fehlt, nämlich die Anschrift des Kunden. Die können wir aus der E-Mail hier herauslesen. Das ist das Möbelhaus Lutz und dementsprechend die Adresse dazu. So, das Wichtige bei einer Ausgangsrechnung ist, was verkaufen wir denn hier überhaupt? Das heißt, welches Fertig erzeugen Was ist der Gegenstand der Leistung? Und das sind Esstische. Also wir haben hier als Leistung Esstisch und wir verkaufen 20 Stück davon. Das heißt, bei der Menge tragen wir hier 20 ein. Ein Esstisch, haben wir ausgemacht, kostet 1500 Euro. So, und damit kannst du jetzt selbstständig den Gesamtpreis ermitteln. Ja, wir haben ja nicht einen Esstisch, sondern 20. Und ja, die Nettosumme. kleiner Tipp, wir gewähren hier keinen Rabatt. Das heißt, Nettosumme und Gesamtpreis sind dann identisch. Dann kannst du die Umsatzsteuer berechnen, 19%. Und dann haben wir die Gesamtsumme und das ist dann der Rechnungsbetrag. So, und damit haben wir dann die Ausgangsrechnung Rechnung schon fast fertig. Es fehlen nur noch hier zwei Daten, nämlich einmal das Lieferdatum. Da haben wir ja in der E-Mail ausgemacht, 26.05. Und dann noch das Rechnungsdatum. Gut, das ist davon abhängig, wann du die Hausaufgabe machst.